David Bowie wurde am 8. Januar 1947 als David Robert Jones in London, England, geboren. Bowie wurde nach der Schule Werbetexter und Jazz-Saxophonist, spielte in einer Pantomimengruppe und versuchte sich als Volkssänger. Seinen ersten kleineren Hit hatte Bowie 1967 mit dem nicht ganz ernst gemeinten Liebeslied "La Foute Tusi". Mit seinen folgenden Songs hatte er weniger Erfolg. Seine satirischen Sportlieder waren in einer von Flower Power geprägten Zeit nicht gefragt. Bowie widmete sich einem Studium des tibetanischen Buddhismus und spielte danach wieder Bantomime Erst 1969 kehrte er zur Musik zurück und veröffentlichte seinen zweiten Hit Space Oddity Es erschienen die Alben David Bowie und The Man Who Sold The World seine Texte waren fortan von poetischen und metaphysischen Themen geprägt, womit er seine Fans überforderte Im Jahr 1971 wechselte Bowie vom Label Mercury zu Arsie und wurde zum Star aufgebaut Arcee investierte für Webekampagnen und ähnliches rund 100.000 Dollar und Bowie ging auf eine ausverkaufte Tour durch Amerika. Seine alten Alben wurden neu veröffentlicht und waren auf einmal populär. Bowies Haltung zu Sex und seine bizarre Show war durch eine mittlerweile aufgeschlossenere Gesellschaft salonfähig geworden. 1973 wurde Bowie so exzentrisch, dass er ohne jegliche Grundkonzerte kurzfristig absagte und bekannt gab, sich künftig nur noch futuristischen Filmprojekten widmen zu wollen. Diese Androhung machte er nicht wahr, sondern brachte ein Jahr darauf mit Diamond Dobs ein weiteres umjubeltes Album auf den Markt. Danach wandte sich Bowie der Arbeit an einem Rhythm und Blues Album zu, was die Kritiker nicht überzeugen konnte. Seine folgenden Alben Low und Heroes, beide 1977, waren von Bowies Aufenthalt in Berlin geprägt. Er war begeistert von der Atmosphäre der Stadt. Maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Verfilmung der Geschichte der Christiane F. hatte Bowie, der mit dem Stück Heroes den Soundtrack zum Film Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof zulieferte. Zu dieser Zeit war Bowie nicht nur als Musiker tätig, sondern auch immer häufiger als Filmschauspieler. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg 1980 überzeugte er am brotwellen Drama The Elephant Man und im Fernsehfilmbal nach Bertolt Brecht Ansonsten blieben seine Filmaktivitäten die 1980er Jahre hindurch ohne größere Beachtung Indes wurde Bowie mit dem Funk- und Blues-Album letztens endgültig zum Megastar Gegen Ende der 1980er Jahre machte Bowie eine kreative Pause. Er schöpft neue Kraft und kehrte 1989 mit seiner neu gegründeten band Machine auf die Bildfläche zurück Die erste Epi war noch erfolgreich, die zweite schon nicht mehr. Doch Bowie ging dessen ungeachtet auf Tour, was 1992 das Ende von Tim Machine bedeutete Im selben Jahr, 1992, heiratete Bowie in zweiter Ehe das somalische Manakar Inan abdul -Mati. Mit ihr und der gemeinsamen Tochter lebte er in New York. Aus seiner ersten Ehe mit Angela Barnett stammt der 1971 geborene Sohn Duncan Zoe Hewood jones Mitte der 1990er Jahre steuerte Bowie dann den erfolgreichen Soundtrack zur englischen TV-Serie The Voda of the bei und zeigte sich in einer Londoner Galerie als Künstler Er stellte Skulpturen, 3D-Bilder und Kohlezeichnungen aus. Im Januar 1997 kaufte sich Bowie sämtliche Rechte an seinen Songs zurück und ging als erster Rockstar an die Börse. Sein Backkatalog umfasste rund 250 Songs auf 25 Alben und brachte ihm beim Börsengang 55 Millionen Dollar ein. In diesem Jahr wurde er von der Zeitschrift Business Age als der reichste britische Rockmusiker gehandelt Sein Privatvermögen wurde auf 917 Millionen Dollar geschätzt. Punkt, Im Jahr 2000 veröffentlichte er das Album BBC Radio Theater Darauf enthalten waren Rundfunkaufnahmen von 1968 bis 1972, sowie ein Live-Mitschnitt seines Auftrittes beim Glastonbury Festival 2000. Neben seiner Musikarbeit widmete sich David Bowie auch der Schauspielerei in dem Thriller Prestige. Die Meister der Magie aus dem Jahr 2007 übernahm er die Rolle des Erfinders Tesla und spielte neben Michael Keane und Scarlett Johansson. Am 8. Januar 2016 feierte er seinen 69. Geburtstag. Am selben Tag kam auch sein neues Album Black Star auf den Markt.